Open Educational Resources sind für mich der Schlüssel bzw. der Anfang zu einer neuen Form von Bildung. Das heißt, dass sich der Lernende stärker in den Fokus nimmt oder genommen wird beim Lernen und wir damit einen freieren Umgang mit Wissen haben und die Art und Weise, wie wir damit umgehen, in den Vordergrund rückt.